Ich finde, dass die Digitalcharta insgesamt sprachlich, inhaltlich nicht glücklich formuliert ist und auch die Tonation ist sehr negativ. Das Internet ist eine gute Sache. Digitalisierung eröffnet Chancen für Wirtschaft, Gesellschaft, Staat, für viele Menschen. Wir müssen natürlich Bürgerrechte schützen, aber wir sollten auch das Positive der Digitalisierung sehen.